Also das ist Sicherlich einer der Knacknüsse des Flugzeugs das Fahrwerk. Hier vor uns liegt das Hauptfahrwerk des Flugzeug, wo die grossen Schläge bei diesen harten Kurzlandungen so abfäbern. Und das im Modell zu umsetzen, war eigentlich nicht ganz so ohne. Gewesen. Der große Tag ist da. Der erstflug steht an. Viele Personen, die Markus bei seinem Projekt geholfen haben, sind anwesend, und möchten diesen Moment miterleben. Und alle eint eine Frage, wie gut gelingt der Erstflug? Währenddessen hat auch Kuno Groß seine Recherchen abgeschlossen und das finale Buch zur Hand. Die Projekte von Markus Frei und Kuno Groß zeigen auf, dass das in Archiven gelagerte Wissen für alle von Wert ist. Für mich absolut faszinierend. Dass man auf so etwas zugreifen kann, dass das noch vorhanden ist. Mit diesen beiden Archiven, Bundesarchiv Hochschularchiv, ist es möglich, dass man wirklich die ganzen Details herausarbeiten konnte. Nach über 70 Jahren hebt der Pelikan wieder ab, wenn auch in Modellform. Dies beflügelt auch die Gefühle eines besonderen Gastes mich ist für mich no Nostalgie. Ich sehe das Flugzeug jetzt in der Luft, so wie ich den Pelikan habe, als ganz jung, als Kind noch, fast, als junger Mann. Und, äh, das tut bei mir natürlich Erinnerungen hervor. Ich kann das wahrscheinlich erst richtig verwerfen, wenn ich heim bei, bei der Frau, beim Sohn und bei Sohn Sonne und der Katze, beim Whisky den heute Abend. Die Schwierigkeiten dem Modells, das sehe ich höchstens beim landen also das ist das einzige manöver wo ich vielleicht noch recht üben muss überwunden sehr eigenwillig ist wo ich mich jetzt halt als segelpilot noch darauf einstellen muss druf einstellen und muss ein bisschen lehren der sich recht zackig fliegen. und ich sage so die schönsten momente sind eigentlich wenn ich nach der landung so auf mich zurolle mit wirklich ganz langsam drehenden propeller und ist eigentlich so schon praktisch wie das original also propellergrößen motorengrößen im niedertrehzahlbereich Das ist schon cool Darfst du darfst ihm den ersten Schluck übers das Näschen leeren, damit er möglichst lange fliegen tut.